Hallo alle miteinander, ich habe den Auftrag bekommen, mich mal mit dem Cache-Thema zu beschäftigen. Ja, ich bin gecached worden sozusagen. Ähm, ja, das ist immer so eine Sache, da über die Forschungsergebnisse von anderen Kollegen sich drüber herzumachen. Jeder hat da ja so seinen eigenen Weg und nur dafür kann man dann die Hand ins Feuer legen, jetzt äh, sich da irgendwelche anderen Filme anzugucken und zu sagen, ähm, ja, das stimmt und das stimmt nicht. Das ist ein bisschen kompliziert. Ne? Man möchte den Leuten ja auch nicht auf die Füße treten. Die werden schon ihren Grund haben, warum sie irgendwas machen. Ja, aber da ich jetzt des Öfteren daraufhin angesprochen worden bin, habe ich mich da auch mal drüber gemacht. So wie ich das ganz grob oberflächlich <lacht> da bisher gelernt habe, geht es äh, einerseits um das Bekoten von Kupferträten. Also das Nanobeschichten, ne? Bekoten, das ist so ein ganz komischer, denklicher Begriff. Kann man sonst was denken? Beschüssende Träte oder was? Ja, nee, geht eigentlich darum, eine Graphenschicht auf die Kupfer. Dinger drauf zu kriegen und das kommt mir irgendwie vom Robert Murray Smith bekannt vor und ich kann mich auch an einen Versuch erinnern, den mir der Queen Door Energy Mischer mal ins Herz gelegt hat, wo es um einen Solareffekt bei einer Kupferoxidschicht ging. Ne, da habe ich auch so einen Kupferdraht genommen, den mal ein paar mal heiß gemacht und dann ist auch so schwarzes Zeugs drauf gewachsen und der hat dann auf Licht reagiert. Hm. Ja Mal gucken, ob das bei Cashe demnächst dann auch noch rauskommt, würde mich mal freuen. So wie es ich momentan sehe, sind es die Themen, mit denen wir uns alle beschäftigen. Wie baut man eine Batterie und wie tut man oder wie kann man Strom am effektivsten übertragen? Ja, von daher ist es mit den Trätenbeschichten ähm, schon gar nicht so verkehrt, vor allem, wenn es dann in die Hochfrequenztechnik reingeht und da ist es ja dann oder allgemein Hochspannungstechnik. Da ist es ja dann sowieso so, dass die Spannungen dann eher auf der Leiteroberfläche sich bewegen wollen als im Leiter drin. Und dann kann es durchaus schon Sinn machen, da eine Schicht auf den Leiter drauf zu machen, die noch ein bisschen besser leidet als der Leiter selbst. Bin gespannt, was dabei noch alles rauskommt. Die andere Sache war ja das mit diesen Beats, mit diesen äh, Kondensatoren, wie ich das mitgekriegt habe. Also eigentlich so wie eine normale galvanische Zelle, ne, aber halt mit drei unterschiedlichen Metallen, anstatt mit zwei unterschiedlichen Metallen. Gab es auch schon mehrere Bastler, die dahingehend geforscht haben. Und ich kann mich da als erstes an den Tesla Kondenser erinnern. Ne? Nicht Tesla Kondensator, sondern Tesla Kondenser. Könnt ihr mal gucken, ob ihr es findet. Und ja, da sind vielleicht dann die Urbasics von dem allen. Doch genug gequatscht, jetzt erstmal ein bisschen Action. Ich habe ja auch ein bisschen praktisch was gemacht dazu. So, ich meine, lustig ist das schon für einen Otto Normal-Elektriker, weil, wenn man da solche Leitungen hat, die mal komplett überlastet worden sind, wo ein Kurzschluss drauf gewesen ist, die werden ja dann auch richtig schön schwarz. Ne? Und ist dann vielleicht nur einmal oder zweimal nicht hier wie 30 mal ins Feuer dann wieder ins Wasser dann wieder ins Feuer dann wieder ins Wasser nicht diese andere Anleitung wie man solche kupfertreten nano beschichten kann aber wenn es das wirklich sein soll hm, das wäre ja krass Na, wir werden sehen ja hier seht ihr der ist schon komplett schwarz, der Draht. Also die ganze Verlängerungsschnur, die hat er mal richtig Überlast bekommen. Ja, das tue ich jetzt halt alles abisolieren. Und dann haue ich einen Draht mal ins Feuer. Einen tue ich mal mit dieser chemischen Lösung nochmal behandeln. Und den dritten lasse ich mal so, wie es ist. Und dann mal gucken, ob irgendwelche Unterschiede zu sehen sind. Machen wir mal die Chemieanleitung von unserer Nanobeschichtungslösung, so die Alukügelchen sind drin, zwei Anschlüsse von einer Cola Flasche habe ich auch reingelegt, ich meine ist schon interessant, dass die, dass speziell die, bin mal gespannt wo es noch der Fall ist, bei welchen Herstellern, dass die den Rest der Cola-Flasche anders machen. Genau der Teil, der mit dem Mund in Berührung kommt. Und ja, wenn ihr die Lösung, die dann fertig ist, in so eine Flasche dann abfüllt, ähm, wird sich auch dann genau dieses Teil, was ich abgeschnitten habe, eben auch zersetzen. Also kann man mal drüber nachdenken. Vielleicht auch nicht zu so viel. Okay, so jetzt haben wir hier unser etz natron ja, Natriumhydroxid. Gucken, ob wir da auf 60. Ach, da habe ich es verpeilt. Hm. Toll. Hm. Na gut, müssen wir es halt Pi mal Daumen machen. Machen wir halt, ja 60 Gramm. Pff. So, wird schon passen. Jetzt dann noch destilliertes Wasser aufkochen und das dann reinschicken. Oh, es ist fertig und Ja, geht gut ab. Puh, puh, puh. Also den Freien machen... Uiuiuiuiui... Ui, ui. Hm, riecht ein bisschen wie Silvesterknaller. Das ist ein Blitzknaller. Ach, Alu ist schon weg, aber das Wichtigste habe ich ja vergessen. Hier, die natürliche Information. Das also erstmal ein Blatt ja, pst, von der hawaiianischen Waldrose. Und mal gucken, was wir noch so da haben. Hm. Ah, jo, und dann habe ich sowas hier noch gefunden. Mal gucken, ob das was wird. das Ganze. Hm. Die sind nun gemacht wurden Ganz schön porös geworden, des Zeugs. Aber ja, diese ersten Tests, die einfachsten. Ja. Dass man hier so, ein ich weiß jetzt gar nicht, ob man da Akkus nimmt oder normale Batterien. Ich bin halt mal von Akkus ausgegangen, habe welche genommen, die bei 0 Volt gewesen sind. Da hat sich nichts getan und auch bei welchen, die bei 0,7 bzw. 0,9 Volt gewesen ist, hat sich nach einem Tag auch nichts getan. Ja, ich habe einmal rechtsrum Spirale, linksrum Spirale und das andere mal andersrum. Also das funktionierte bei mir jedenfalls nicht. So, jetzt haben wir aber noch die chemische Version. Und da hier drinnen sind jetzt ein paar Massivkupferstücken, die nach der chemischen Variante gemacht worden ist, also dieses Natriumhydroxid oder Etznatron, zusammen mit ein paar Alukügelchen und den Cola-Flaschen abschnitten, ne, den, den, den obersten Stücken da, zusammenhauen. Und dann habe ich dann so, naja ich habe auch eine grünliche Lösung rausgekriegt, habe ja auch ein paar Blätter mit rein. Und ja, dann ein paar Sprühstöße in so eine Flasche, die Dinger reinlegen und einen Tag auf der Heizung habe ich es bei mir gemacht, weil Sonne ist ja zurzeit nicht. Ne? Okay, so, jetzt kommt das wieder raus hier auf das Gitter und dann hm, das Potenzial abziehen. Hm. Hm. So, und das soll ich jetzt alle paar Stunden machen. Na, Prost mal hm. Also, ihr merkt es schon. So richtig begeistert bin ich nicht unbedingt, aber vielleicht liegt das auch an dem Space-Programm, was da die Cache Foundation vorhat. Ja, die ganzen Firmen, die jetzt mit komplett runden Kluben werben, da werde ich etwas skeptisch, sagen wir es mal so. Ich meine, von sich aus, Nanografen ist ja momentan das Thema. Und wenn ich hier sehe, Nickel unten drunter, Nickel oder Zink, eins von beiden, ich glaube, verzinkt ist es. Ne? Und Graphen und ein bisschen Kupfer, das erinnert mich dann wieder schon irgendwie an Rossi. Da hat er angeblich so einen Reaktor gebaut und das dann ans Militär verkauft. Also, verkehrt ist es nicht, wenn man sich damit beschäftigt, sagen wir es mal so. Ne? Lernen kann man bestimmt immer was dabei und wer weiß, worauf es hier dann im Endeffekt wirklich ankommt. Tja, also... Nach wie vor bin ich etwas skeptisch. Ich werde mich dann in Zukunft lieber an die Bauanleitungen für die Superkondensatoren halten. Da hat man auch was mit Nanographen zu tun. Und ja gut, das Wissen von Keshe, wie man dann solche Graphenschichten auch anders aufbauen kann. Ich denke mal, das wird dann irgendwann alles zusammenlaufen, das ganze Wissen. Und jeder wird ein bisschen recht haben. Das ist das Schöne dran. Also... Beschäftigt euch weiter damit, falls ihr schon damit angefangen habt, lasst euch nicht abbringen. Und ja, es gibt ja noch einen Haufen anderer Sachen, mit denen man sich im befreite Energie-Sektor <lacht> informieren kann. Hm, wer hätte es gedacht, <lacht> hätte ich mal nicht so optimistisch sein sollen, bei näherer Betrachtung... Der Batterieklemmen hier, wo ich diese Ganzträte ran gemacht habe, habe ich damit gekriegt, dass beim Löten mir die Verbindung flöten gegangen ist. Das heißt, ich habe die Batterie reingemacht und die hatten gar keinen richtigen Kontakt zu den Spulen. Kein Wunder, dass die nicht geladen wurden. Ich probiere das demnächst noch mal Aber mit einem Akkuauffrischer habe ich gerade hier eine schöne Erfahrung gemacht. Da bin ich fast wahnsinnig geworden. Da gibt es nämlich am äh, Originalplan. Ich schaue noch mal drauf. Vom Akku auf frische Batterie auf frisches seht ihr hier BC 548. So, da gibt es jetzt A, B und C Transistoren und viele von euch haben sich geärgert. Die haben sich da, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, welche von den 548 funktionieren. Ich habe mich jedenfalls auf BC 33725 und ihr seht, hier unten drunter steht hier bei mir ein kleines R1. So. Bei denen, die ich hier verbaut habe, die damals gut funktionierten, da seht ihr, steht unten drunter irgendwas anderes. 040, glaube ich. Jetzt ah, habe ich mir hier eine ganze Reihe von den BC33725 R1 geholt. Ne? Habe ich halt das später mitgekriegt, dass da R1 drauf steht. Und... Die LED leuchtete, bis sie ganz hell war und dann tat sich nichts mehr. Dann bin ich durch Zufall drauf gekommen, wenn ich da hier in der Mitte dieses freie Beinchen berührt habe, hat er geschalten. So, und jetzt habe ich irgendwie einen Weg gesucht, wie ich das trotzdem mit den kleinen Transistoren hinbekomme, dass der Akku auch frischer funktioniert. Habe zuerst ein Kabel gemacht. Das hat alleine so nichts gebracht. Na, natürlich, wenn ich das Kabel angefasst habe, also nicht einmal, dass ich den direkten Draht angefasst habe, einfach durch die Isolierung durch hat dann schon gereicht dass er geschalten hat und jetzt siehe da das ganz scheint irgendwas zu machen hier hm. ja jetzt habe ich jedenfalls mit einer krokoklemme hier diesen total ausgeglühten draht rangehangen und auf einmal macht die diode hier in dem transistor das was sie machen soll Pach. gut jetzt kann ich ruhig ins gewissens schlafen gehen hm. Bis später. Ist ja blöd, wenn man davon erzählt. Ne? Und immer zeigt es nicht. Also so war die erste Konstellation ohne die ganz Spule dran. Und dann war es immer so, dass wenn ich hier in Draht berührt habe, hat er geschalten. Ja, also es ist ja wirklich nur ein Fitzel, ein Fitzelchen, was er einen Unterschied braucht. Jetzt bin ich wieder ganz leicht dran gekommen, ging es auch wieder. So. Aber wenn niemand rankommt, geht es halt nicht. Ne? So. Und jetzt nehmen wir die, die Ganzspule ran. So. Gott ist dran. Hm? Kein Kurzschluss machen. Jawohl. Ihr seht Mit Ganzspule geht's. Ohne Ganzspule geht's nicht. Also mit g mit äh, zungenbrecher mit ganz geht's ganz gut <lacht> hm. von wegen ganz schwule das war es dann doch nicht gewesen ich bin jetzt mal auf fehlersuche gegangen und das einzige was hierfür wirklich in frage kommt ist hm? ReMF charger Gut. Man blinkt immer noch. Ist das jetzt die Kamera oder was? Hey, nichts ist reproduzierbar hier. So eine Sache. Aber wenn ich die Spule dahinter lege, da ist dann jedenfalls aus. So was vorhin jedenfalls. Ja, gut, also habe es doch noch nicht so ganz rausgefunden, an was es liegt. Ja, wenn ich ja. hinkomme, hm. ist klar, ne? Gut, dann lassen wir es nur noch mal dort liegen. Ihr seht, schaltet nicht. Ich komme nur in die Nähe und schaltet. Hm. Puh, Glück gehabt geht auch komplett ohne netzspannung hier jetzt kein kabel steckdosen alle stromlos und es geht wie hier am ähm, was das ist das jetzt eigentlich ist zwar schwarzes kabel aber es ist der plus der batterie und da dran der remf charger und der remf charger an 2 12 volt panett und Irgendwo da hinten ist die Sonne, hier drüben ist jetzt, ja, seht ihr ja, da scheint die Sonne drauf. Also voll im Schatten, die Solarpanels. Aber scheint zu reichen, dass es wenigstens etwas Schwingung gibt. Puh, nochmal Schwein gehabt. Brauchen wir doch nicht unbedingt 50 Hertz. Ich komme aus dem Staunen doch nicht raus. Hm? Jetzt habe ich meine Last angeschlossen an meine Batterien, nämlich mein Licht. Und dann hat er nicht mehr geschwungen. So, dann bin ich wieder auf die Suche gegangen. Kein Netz mehr da. Obwohl, doch, das geht jetzt darüber. Aber ziemlich weit weg. Jedenfalls hat keinen Effekt gehabt. Die Heizung, da könnte zwar ein bisschen Strom drauf sein, hat aber auch nichts gebracht, nachdem ich es rangehangen habe. Dann bin ich auf die Idee gekommen, das in einen Blumentopf zu stecken. So allein hat es auch noch nichts gebracht, aber als ich es dann. Wo ist denn das Glas mit Wasser? Hm? Hier war es jedenfalls, als ich das dann gegossen habe hat es dann wieder angefangen mit Schwingen. So, mal gucken, wie viele Orden und Weisen des Anschwingens wir noch so rauskriegen.